Ich habe länger mit dem Video gewartet, weil ich wollte mir wirklich hundertprozentig sicher sein. Doch ich kann es wirklich nicht leugnen. Seitdem schlafe ich wirklich wie ein Baby oder ein Koala, von mir ist auch Ente, fühle mich wirklich entspannter und vermerke wirklich eine frische, ja, also eine frische Luft, wie Bergluft ähnlich. Ja? Gerade warme Räume ja, machen die Schleimhäute anfällig für Erreger und genau dieses wirkt ebenfalls noch antibakteriell. Wir reden hier von einem Luftionisator. Was ist das? Klären wir alles in diesem Video. Selbst Silke Leopold, kennt ihr sicherlich, YouTuberin, habe ich ihr ebenfalls empfohlen und sie verspürte genau die gleiche Wirkung. Und ihre Kinder machen genau diesen Ionisator immer an, wenn sie zu die schlafen gehen wollen. Zum Verständnis, warum Salz antibakteriell wirkt. Das Stichwort lautet Osmose. Also NACL ist aus Ionen aufgebaut. Also wenn es mit Wasser in Berührung kommt, was ist eigentlich was immer kommt, weil kein Leben ohne Wasser, ohne H2O, enthalten wir Na plus und Cl das heißt zwei Ionen. Na plus ist ein positives Ion, ein Kation und Cl ein negatives Ion, das heißt ein Anion. Ionen veranlassen Bakterien, Wasser zu verlieren. Okay, ein Luftionisator produziert nichts anderes als Ionen, negativ geladene Ionen, das heißt Anionen. Und genauso tut es halt eben auch Salz. Und in Wasser zum Beispiel Na+, und Cl- haben wir gerade gelernt. Und deshalb ist es dann dementsprechend antibakteriell. Das müssen wir etwas genauer klären. Ja? Denn wenn dem Bakterium das Wasser entzogen wird, hat das Bakterium irgendwann kein Wasser mehr. Oder das Virus. Und ohne Wasser kein Leben. Der Rückschluss, okay? Also, Osmose, das ist das Bestreben, alles auszugleichen. Zum Beispiel auch ein Konzentrationsgefälle. Siehe, das Süßwasser hier fließt so lange zum Salzwasser, bis auf beiden Seiten dieselbe Konzentration ist. Solange das Süßwasser in Richtung Salzwasser fließt, wird das Salzwasser immer weiter verdünnt. Und die Ionenkonzentration in dem Süßwasser wird immer höher, weil immer mehr Wasser hinausgeht und immer mehr Ionen bleiben zurück. Und so gleicht sich das immer mehr an. Und genau das Gleiche passiert eben auch mit Bakterien. Bakterien werden ausgespült in dem Sinne das Wasser und zwar so lange, bis sie letztendlich sterben, weil diese negativ eladenen Ionen das eben veranlassen. Jetzt müssen wir die ganze Aussage noch verifizieren in Sachen Studien. Kriegen wir hin. 1989 versuchte Mani schon in Italien die antibakterielle Wirkung von Luftinisatoren und kam zu dem Ergebnis, dass 15 mal weniger Kolonisation von E. coli-Bakterien stattgefunden hat und 4,5-fach niedrigere Kolonisation zu finden war von Stophylococcus Erregern. 2006 untersuchte eine Reihe von Wissenschaftlern die Wirkung von geladenen Ionen, ja, gegen Staphylococcus aureus und MRSA, das sind so die, also multirezente Keime, ne? und Staphylococcus aureus ist so der Hauptkrankheitserreger, sag ich mal, beim Menschen. Und es kam zu einer 5-6-fach niedrigeren Infektionsrate, ja, bei 106 Probanden, ja, von vorher bei Aussetzung 11,6%, Prozent später 1,9%, ja. 2007 wurde so ziemlich alle Erregerstämme nochmal untersucht und bereits nach 15 Minuten laufen alle Erregerstämme gegen Null, wenn sie letztendlich negativ geladenen Ionen ausgesetzt sind. Hingegen völlig anders bei positiv geladenen Ionen kam es irgendwie zu gar keiner Wirkung, sehen wir hier. Und der Haupterreger, Staphylococcus, zeigt sich am wenigsten beeindruckt letztendlich und zum Glück produziert der Ionisator, eben nur negativ geladene Ionen. Auch das Gleiche bei Grippe, Viren, ja, sehen wir ganz genau das Gleiche. Also ein Raum dementsprechend aktiver Ionisator und ein Raum inaktiver Luftionisator. Und man sieht hier enorme Unterschiede. Ja. Es ist nicht nur bakteriell, sondern eben auch antiviral. Interessant ist auch die Wirkung auf die Herzratenvariabilität. Das heißt, die zeitliche Variation zwischen den Herzschlägen. Herzvariabilität erhöht sich bei erholsamen Aktivitäten und sinkt bei Stress. Schauen wir uns die Wirkung in einer Studie von Ende 2015 an. Zwei Räume in einem Raum, also Raum A, enthält kaum Ionen und Raum B ist gefüllt mit Ionen, negativ und positiv geladene. Und jetzt rückführend, ja, bei Stress ist ein niedriger Herzratenvariabilität zu vermerken, bei einer erholsamen Umgebung eine höhere Herzratenmobilität. Und genauso ist es auch. Raum B ja, mit den vielen Ionen zeigt eine höhere Ja, Das heißt, das Herz ist mehr. Gestimmt Richtung Erholung und weniger Stress, das heißt Stress abbauend. Und das macht für mich wirklich einen erholsamen Schlaf aus, wenn dir das Herz quasi diese Rückmeldung gibt. Ja? Interessant ist auch eine Studie Sachen Depression. Ja? Nach 20 Tagen wurde eine Depressionsrating-Skala erstellt. Und zwar dementsprechend eine High-Density-Ionen-Gruppe, das heißt eine hohe Konzentration von Luft-Ionen in der Umgebung und eine niedrige Konzentration von Luftionen in der Umgebung, ja? nach 20 Tagen. Und man sieht hier ganz, ganz klar schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Ja? Aber die Wissenschaftler waren noch nicht zufrieden mit dem HMD-Score-Parameter äh, äh, ja, und haben sich entschlossen dazu, nochmal die atypical skala sozusagen zu erstellen. Und das war jetzt ein bisschen besser geeignet. Und man sieht hier tatsächlich auch ne? 50% Verbesserung des Zustands. Ja, wurde gemessen, ja, in Sachen Depressionsskala hier an den Probanden. Und zu guter Letzt möchte ich noch darauf eingehen, dass Radikale natürlich auch Elektronenmangelverbindungen sind. Und wenn sehr, sehr viele Elektronen sich eben in deiner Umgebung befinden, ja, Luft, Blut und so weiter, dann ist natürlich klar, dann muss dein Körper weniger von seinen Antioxidantien abgeben, mehr Kapazität über hat und weniger... DNA-Schäden oder Schäden allgemein an deinem Gewebe und so weiter durch diese Radikale können letztendlich passieren, ja. Und da hat man natürlich extrem verjüngende ja, Antikarzeronogene dementsprechend, ja, weil Radikale können eben auch Krebs verursachen, ja, haben Studien bewiesen. Und alles wird gesenkt, indem man die Konzentration von negativen Ionen sozusagen erhöht, ja, das kann man dann auf verschiedene Wege machen, ne? zum Beispiel... Viel Essen, Antioxidantien ja, zum Beispiel, klar. Oder halt auch eben negativ geladene Ionen. Ja, ja das war für mich Grund genug damals, mich das Gerät anzuschaffen. Und äh, es muss ich wirklich sagen, ich habe eins zu Hause, ich habe beziehungsweise zwei zu Hause. Ich habe ein, zwei im Schlafzimmer und ich habe auch eins im Auto. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich kann nicht mehr ohne und überall, wo ich hingehe und vielleicht übernachten würde, dann nehme ich jenen auch mit. Und das möchte ich definitiv nicht mehr missen. Das wollte ich euch einmal sagen, was die Studienlage so sagt und ähm, das war mir eben sehr, sehr wichtig, Das ist nicht nur viel, für viele ist es sehr, sehr abgespaced vielleicht, äh, uh, was soll das denn, negative, nein, dazu gibt es ganz klar Studien, die ganz klare Ergebnisse bringen und es ist kein Hokuspokus und ähm, für mich äh, ist es definitiv nicht mehr wegzudenken. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder inspirieren und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.